Der große Lieblingsschlager Award in Geraberg, moderiert von Anita Hofmann. Halb so schlimm, aber doppelt so gut. Halb so wild, aber ziemlich akut. Sechs Künstler treten am 4. Juni zum Open-Air gegeneinander an. Der Gewinner erhält eine Musikproduktion, eine Videoproduktion sowie eine Einladung in eine TV-Sendung. Als zusätzliche musikalische Gäste freuen wir uns auf Melanie Peier. Der Gentleman des Deutschen Schlagers, Danny Buller. Nicht heute, nicht morgen, für immer. Danny mit seiner neuen Single. Das Festival am 04.06.2023 in Geraberg.